Hallo und herzlich willkommen bei Nosterrafo TV. Mein Name ist Robin Nosterrafo und ich bin heute Ihr Führer. Hier gibt es viele schöne Sachen zu sehen. Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt! Sleeping Dogs oder Slapping Dicks? Sleeping Dogs. Wollt ihr mit mir Drogen nehmen? Dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Wollt ihr mit mir Drogen nehmen? Hallo Leute, das war das Best-of 2013, Schade, sollen wir 2014 2015? machen? Das ist so <lacht> Videos waren scheiße. Ihr wollt uns mal live sehen. Es ist das, was ihr wollt. Es ist das, was ihr wollt, ja? Am Sag mir Telefilm. Ja. Scheiß Spaß, ey. <lacht> Außerdem kommen die Tage für alle, die das Best-of jetzt äh, zu kurz fanden oder so, noch ein extra langer Zusammenschnitt. Und wir werden zwei Videos wahrscheinlich auch re-uploaden müssen, weil auch uns das Content-ID-System, das neue Modifizierte, nicht verschont hat. Ja, nee, ihr könnt euch schon mal am Terminplan vormerken, am 10.01. auf SAT 1 werden ja. wir äh, auf Tele zu sehen sein. Auf SAT 1 zu sehen <lacht> sein. Unter Telefilm. Livestream. Wird bestimmt auch einen Livestream geben, der ist dann irgendwo. ich. Wir, wir sagen euch nochmal Bescheid. Kommen euer Jahr 2013. <lacht> Welches Video hat euch am besten gefallen? <lacht> und was, wollt ihr 2014 sehen? Und wen liebt ihr am meisten von uns? Schreibt ja. es in die Kommentare, damit wir Interaktivität vorwächeln können. Ja, und auf Telefon.